Eingesperrt in enge Käfige. Die Gitterböden schneiden sich in die zarten Pfoten. Verletzungen. Tote Tiere. Was die Aktiven von tierretter.de in zwei Kaninchenmastbetrieben vorfinden, ist grausam und Sinnbild für das, was Tieren in unserer Gesellschaft angetan wird. Die industrielle Kaninchenmast ist in Deutschland eher eine Randerscheinung. Rund 50 kommerzielle größere Betriebe erzeugen Kaninchenfleisch. Tendenz sinkend. Kaninchenfleisch wird wenig und hauptsächlich saisonal konsumiert. Die Tiere sind dabei die Leidtragenden und nehmen in der Reihe der Tiere, die für den menschlichen Konsum gezüchtet werden, eine spezielle Rolle ein. Denn sie zeigen, wie wahllos die Einteilung von Tieren in sogenannte Haus- und sogenannte Nutztiere ist. Denn viele Menschen sehen in Kaninchen domestizierte sogenannte Haustiere, Tiere, die gestreichelt werden, die Gefährten für Menschen und Kinder werden können. Gleichzeitig leiden diese Tiere in großer Zahl unter genauso lebensunwürdigen Bedingungen wie andere Tiere, die gemeinhin als Nutztiere angesehen werden, wie Hühner, Schweine, Rinder und Puten. Bilder wie diese schockieren regelmäßig Menschen besonders, weil viele Menschen wissen, was für bewegungslustige und neugierige Tiere Kaninchen sind, denn wir kennen sie beispielsweise aus der freien Wildbahn. Ihre arteigenen Triebe können sie in diesen tierverachtenden Betrieben nicht im geringsten ausleben. Sie werden gezüchtet, gemästet und getötet. Dabei ist dieses Prinzip das gleiche wie bei anderen sogenannten Nutztieren. Ein Schwein in einem Kastenstand leidet ebenso wie eine Kuh in einem Laufstall. All diese Tiere werden ihrer Freiheit beraubt, nur für den menschlichen Konsum. Und nur weil Kaninchen auch als sogenannte Haustiere gelten, polarisieren diese Bilder mehr Menschen? Während vielen Menschen der direkte Kontakt zu anderen Tierarten, deren Körper als Waren vermarktet werden, fehlt und sie nie mit einem Schwein gespielt oder eine Pute gestreichelt haben, sind Kaninchen den Menschen bekannt. Und deshalb wirken diese Bilder auf viele besonders erschreckend. Wirklich erschreckend ist dabei nur, dass viele Menschen deshalb kein Problem haben, das gleiche Leid bei Schweinen und Rindern zu tolerieren, aber bei Aufnahmen von Kaninchen laut Skandalschreien. tierretter.de möchte sich dafür einsetzen, dass diese von Menschen gemachten Unterscheidungen zwischen Tierarten endlich enden und allen Tieren ein Recht auf ein ausbeutungsfreies Leben zugesprochen wird. Wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, wir als mündige Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie, haben die Macht und die Pflicht, diesem Leid ein Ende zu setzen. Eine rein pflanzliche Ernährung ist einfacher als je zuvor, aber nur ein erster Schritt. Wir müssen dieses System der Ausbeutung mit allen in unserer Macht stehenden Mitteln bekämpfen, um es irgendwann zu beenden. Jede und jeder von uns kann seine Stimme für die Tiere erheben. Lasst uns zusammen und am besten direkt heute damit beginnen.